Das ist nicht schlecht. Sie haben die bestehende Ernte umgepflügt, anstatt die ganze Ernte wegzunehmen. Ein wenig übrig zu lassen und zurückzuflügen, erhält den Humus darauf. Aber schau dir das hier an. Auch hier haben sie die Ernte ein wenig gekürzt. Aber selbst dieses Mutterkraut und andere Unkräuter, die es dort gibt, welche als giftig gelten, wir können dramatische Dinge damit tun. Als ich auf der Farm war, da gab es einen starken Bewuchs mit Mutterkraut. Ich habe dieses Unkraut zum Mulchen verwendet. Dicker Mulch für meine Kokosnüsse und meine Mangopflanzen. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich meine Kokosnüsse und Mangos bewässere, nach 25 Tagen, wenn man nur mit der Hand etwa 15 bis 20 Zentimeter gräbt, war es feucht. Also wenn ich fast einmal im Monat bewässere, war das genug. So wurde es einfach mit der Verwendung des Mutterkrauts. Also jede Vegetation, jedes grüne Blatt bedeutet Photosynthese. Das heißt, du beurteilst, was nützlich ist und was nicht, im Hinblick darauf, was man essen kann und was nicht. Aber das ist nicht die richtige Betrachtungsweise. Jedes Blatt, das grün ist, bedeutet, dass es an dem Phänomen der Photosynthese teilnimmt, wobei es Kohlenstoffzucker erzeugt mit Hilfe der Sonnenenergie. Das ist ein Segen. Man kann jede Art von Unkraut verwenden, um den Boden anzureichern. Also das muss kommen. Wir müssen nicht die eine Pflanze als freundlich und eine andere als unfreundlich behandeln. Alle Pflanzen, die eine grüne Farbe haben, machen dieses Phänomen namens Photosynthese. Sie nutzen die fortwährende Energie der Sonne und reichen konstant den Boden mit Kohlenstoffzucker und Kohlenstoffmaterial an. Wir müssen verstehen, dass alles Leben inklusive dir und mir Kohlenstoffleben ist. Kohlenstoff ist keine schlechte Sache. Geh nicht nach den Lehrbüchern und denke, Kohlenstoff sei eine schlechte Sache. Kein Lehrbuch sagt das, aber die Leute verstehen es so. Nein, Kohlenstoff ist die Grundlage des Lebens auf diesem Planeten. Er muss an der richtigen Stelle sein. Nur darum geht's. Er muss im Boden sein.